Oh ich hab die Asse. als wenn. Ja, Achtung, ein Skelett, oder? Ja. Da ist eine Sky-Insel. Oh ja, von da hoch. Ja, lassen wir uns hier noch hin. Oh, Leichter kurz da oben. Zwei Goldäpfel! Okay, das ist schon mal geil. Oh. Jo hey Leute und willkommen hier zu der fünften Folge, in nee, der sechsten Folge. Sorry, Leute, <lacht> zur sechsten Folge von Fight 3, zusammen mit dem Kevin. Hi. Und wir müssen uns ein bisschen beeilen, Leute, denn wir wollen jemanden snipen. Und ich würde sagen, wir gehen auf den Server in 3, 2, 1, rauf. Drauf. Komm, komm, komm, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Ich bin schnell. Drauf. Du auch, ich komm, auch drauf? ja, ja. Wir brauchen noch Essen. Äh, haben wir? Äh. Haben wir nicht noch Essen? Ich glaube schon. Ich hab nicht mehr viel. Ich, ich, ich hoffe, das passt alles. Äh, von den Settings, hast du... Ja, also, ja. Gaps? Achso, ich, ach so, ich Hast kann du Gaps? meinen Zoom umstellen, glaube ich, eben schnell wieder. Äh, ja, Gaps. ähm, hab ich, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht. Nimm oh, ich einfach einen, schnell. Ja, ich esse einfach Rohfleisch, scheiß drauf. Ja. Wir müssen jetzt ich schnell zu so den Koordinaten. Okay. Hast du noch gebratenes? Nee, gar nichts. Nee, mehr. gar nichts, egal. Hopp rüber. Scheiß auf ja, die Mobs. Ja, ja, ich, ich esse auch noch mal eben was. So. Okay, wir sind echt nicht weit. Wir sind in nahe dran. Beraten, wen wir snipen, wen äh, wir ja, wir snipen den lieben Baumpilot, Der ist auch auf dem Server. Ja. Ähm, ich habe seine Koordinaten. Wir hoffen einfach, er ist noch da. Wir sind uns nicht 100% sicher. Wir hoffen einfach, wir gehen mal jetzt dahin. Ähm, ja. Und ja, wie gesagt, wir hoffen einfach mal, dass wir ihn jetzt bekommen. Weil so ein Kill wäre halt schon echt Zucker. Das wäre schon echt lecker auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, Leute, ich hoffe, es passt alles. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Ich hoffe, Kevin übersteuert nicht. Wenn ja oder wenn irgendwas nicht passt. Meckert uns bitte nicht an, es ist halt ein Snipe, so, wir müssen jetzt relativ mussten jetzt relativ schnell das ganze starten ja. äh, damit wir ihn halt kriegen Genau Genau, ich denke, er wird auch nicht damit rechnen, wo zum Teufel ist? Ja. Genau, wir bevor. müssen einmal durch die ganze oh, Mitte Lass mal Volldampf bekommen? Ich bin nee, durch die ganze hoch. Mitte ja. Okay, wir sind ja gleich da, warte, lass mich eben voll fressen, hier ist ein Skelett Warte, ich töte das eben ja. Kevin? Ja, ja, ich bin noch im Fuß. Oh, ich dachte, du timest, ey nee, nee, nee, nee, nee Oh, bitte nicht Okay, ich habe den auch gekillt, okay. So, ich habe mal eben ein paar Mobs gekillt, weil ich keinen Bock hatte, von denen zu kriegen. Wir sind hier. gleich da, 100 Blöcke noch. Ja. Okay. Wir sollten es auch direkt sehen, er hat sich einmal kurz mit ich Korbel hoffe, hochgesteckt. Der ist nee. Das halt echt ein bisschen. Also, wenn er uns sieht... Naja, wird er, glaube ich, sehen. ja. Deswegen müssen wir uns wirklich mal Äh, die Äpfel. Ja, ja, ja nimm noch ein paar mit. Ich nehme hier noch eben die mit. Ja, einfach den, du musst den, oder so. Ja, ja ich weiß, das einfach abbauen. Jo, ja, ja. Das habe ich. Okay, sogar wir haben. sind, glaube ich. da hier Oder hat er, glaube ich, Holz abgebaut okay. gehabt. 3,50. Ich glaube, hier, wir müssten glaube ich. Wo bist du? Wo bist du? Äh, hier, hier, hier, hier. Vorne. Siehst du meine? Da? Nee. Hier. Ach, da. da. Ja, okay. Alles gut. Äh, hier, Alles hat gut. Er sich, hier hat er sich eingebaut und hochgestackt. Ja, ja, ich sehe es. Oh, ich kann schon wieder nicht mehr sprinten. Da ist ein Zombie. So. Okay. jetzt eben was. So. Bin wieder voll, aber ich habe auch richtig was verschwendet. Gerade wir dürfen nicht so spinnen. Der ist sich irgendwo runtergebaut gehabt. Scheiße. Ja, Wenn du ungefähr weißt wo, können wir probieren. Wenn dann graben wir uns einfach straight runter. Ja ja. Aber wo, wo könnte der runtergegangen sein? Irgendwo war was gewesen? Hä wo zum Teufel? Lass uns einfach runtergraben, Scheiß drauf. Ja ja gut ich komme hinterher. Lass beide hier. Aber nicht direkt... Lass die nee, nee. Blocks direkt unter uns immer wegmachen. Mach, warte, ich mach so eine Treppe. Ja, ja, ich komme hinterher. Warte, geht er weg, genau. water MLG eben. Einmal ganz kurz. So. Das sind immer drei Blöcke, du kriegst keinen voll Damage Ja, ja, ich weiß, aber vorhin hätte ich voll Damage bekommen, weil ich ein bisschen weiter oben war. Oh Gott, ey, oh Gott. Ja, warte, hier machen wir uns. Ja, ja. Sorry? Ich habe Damage bekommen, egal, ist gut. Äh, nee, ich in die Richtung. Ah oh, Mann! Oh. Kevin hau mich jetzt. Nicht vor, bitte. <lacht> Alles Irgendwo cool. hier war das doch. Ibims, e keinen Gegner. So. Sicher? Nee, nur manchmal. Oh. Scheiße, wo okay. ist der? Wo ist die Höhle? Ich war mir sicher, dass die hier ist. Ja, ich habe auch keinen Name. Warte Track mal, gesehen. äh. Ich muss kurz. Ich die ich schau mir die einfach kurz nochmal an. Ja, mach das. Höhe 43. 9 und. Nee, warte. Hier lang. Okay, ich komme hinterher. Bitte, lass uns den ja. einfach finden, das wäre so wichtig. Das wäre so premium, Digga. Aber der wird halt auch schon bald wieder gekickt, ne? Na, ein bisschen vor uns. Ja, so also 6 Minuten hat er noch. Mal oder so. schauen. Ah, oh, ist, der ist um 17 Uhr gejoint, glaube ich, oder? Ja. Ne. 17. Ja, doch, 17 Uhr. 25 Sekunden. Ja, also. hier haben wir's. Oh, als ob. Okay. Runter. Ja. Oh mein Gott. Wir haben es einfach gefunden. Ich glaube, das war unter dem äh, Gravelhaufen, wo er sich hochgebaut hatte. Aber ist der jetzt schon durchgezogen? Man weiß es ich nicht. Ich weiß es nicht. Einfach gucken. Ich komm, Wir müssen jetzt einfach noch. die Höhlen durchsuchen. Ja. Ich Komm. Oh. Ey, da ist der Name Tag. Ich sehe ihn. Er ist hier vorne. Er ist hier vorne. Er ist hier vorne. Komm. Er hat sich hier zugebaut. Hier vorne. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Name Tag. Oh mein Gott. Junge, Junge, Junge. Party, wir müssen dahin. Ja, er ist hier. Ich geb rein. Okay, er baut sich zu. Wir müssen jetzt das schlau spielen, Kevin. Ja, kriegen wir hin. Okay. Oh Gott, mein Herz. Alter, ich krieg, ich krieg auch. Hier. Oh Gott, ich merk gerade, wie, wie mir... Hier ist eine Team-Chest. Ja. Wo ist er, wo ist er? Er hat sich hier lang, hier lang, glaube ich, hier lang. Ja, ich glaub, er hat sich mit, äh, Dirt mit allem, was er hat eingebaut, ja. Er baut halt hinter sich hier. Oh, ich bin Kies. Auch. Oh Gott, pass auf. Oh, sorry, sorry. sorry, sorry. Geht jetzt aus Versehen einmal? Oh Gott, bitte. Nein, man, jetzt ist hier über Kies, Mann! Hä, ja, wo ist der Ja, warte, ich baue hier neben dir noch. Er hat sich irgendwo eingebaut. Safe, oder? Ich glaube auch. Ah, der sneakt hier irgendwo, aber wo? Ich weiß. Er hat sich nur mit Kobbeln oh, eingebaut. Oh, oh. Ja, ja, bau einfach. Meinst du Nee, hat hier Ort. ist er nicht, hier ist er nicht, hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Ja. Hier ist kein Kobbel. Nein. Ey, wir haben ihn jetzt nicht verloren, oder? Das wäre richtig scheiße. Irgendwo, Nein. wenn du irgendwo Kobbe siehst Warte. Er baut, er baut. Sneak, sneak, sneak. Er baut. Ja, ich glaube, er hat sich. Hier über uns! Ja! Ja, ja, er ist über uns. Ja, wollte ich doch sagen. Ja, er hat sich nach oben gebaut. Okay, warte, warte, du baust dich da. Ich, ich ja, sehe, hier ist die Höhle. Hier ist eine Höhle. Ja? Hier ich ist eine Höhle. Ich komm hinterher. Ich, ich, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, warte, warte, warte, warte. Ich töte ihn, den. ich töte ihn. Er kriegt mich, er kriegt mich, glaube ich. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Komm schon, komm schnell. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh mein Gott, du hast oh mein Gott. GG, GG, GG an Baumpilot. Junge, wie viel Herzen hattest du noch? Fünf, fünf. Als ob. <lacht> oh mein Gott. Ja, ja, tut so es tut uns so leid, Mann, Brüder. Ohne Scheiß. 13 Dias. Nee, Dias hab ich nicht. Ich hab, nur so, ich hab Die keine Dias. Teamchest, er hat doch eine Teamchest. Ja, wir gucken und nochmal, oh mein Gott. Warte, Christ. findest aber du, ich, äh... den ersten Kill schon mal gemacht. Nice! Ich hab's gar oh, gemacht und hab's nicht mal gesehen. Äh, Lapis brauchen wir nicht. Ich hab sein Tierschwert, er hat nur Rückschluss 1 gehabt. Ja. die nee, schärfe kann, Haltbarkeit. War echt, bisschen, war echt ein bisschen riskant, ey. Du hättest echt drauf gehen können. Scheiß drauf, Mann. Hat er Essen... Ich schwör's dir, Mann. Ich, ich war halt voll hm. weit weg von dir, weil ich halt den Abgang gebaut hatte. Ach Manu, ich hätte den auch gern gekillt. <lacht> Nein, alles gut. Äh, ja lass seine Team... Ja, ich geh runter. Hä, von wo bin ich denn, wo bin ich denn hochgekommen hier? Bin ich grad recharged? Ich Auf jeden nicht. Fall GG an Baumpilot, wirklich. Also, war ein nicer ja. Fight. Auch wenn ich er recht schnell nicht. ging. Aber es musste Nein. halt wirklich sein. also... Ja, nur Tipp, ey. ja du er wollte. Eigentlich wollte er nämlich, glaube ich, gar nicht fighten. Nee. Aber Kevin hatte seine Quarts in seiner Folge gesehen und wir dachten uns kaum. Feindkontakt muss halt einfach sein. Einfach mal die Chance nutzen, ja. Weil er war halt, er hat halt den Fehler gemacht, er war halt zu lange am selben Spot. Black und deswegen konnten wir ihn halt jetzt recht einfach finden. kohle ah, cool ist wir, sehr gut. Wir uns hier gleich wieder. Na, ja, easy. Pfeile, äh, Knochen. Hat er keine erst dabei gehabt? Nee, nee, nee. Aber ich habe jetzt Aber äh, 41 Gold. Ich habe Ohr ohne Ende. Also ich habe... Ey, ja, der Mann. hat safe noch irgendwo eine Chest, weil ich war mir sicher, dass der irgendwo Dias hingepackt hatte. Das in der, ja, in der Folge hat er Dias gefunden. Ja, warte, vielleicht hat er mit Cleanstone eingebaut, aber ich denke eher nicht, oder? Scheiß drauf, egal, ja, also einfach denke, weg, ich denke, einfach wenn weg. Er, wenn er Dias gehabt hätte, hätte er sie im Inventory gehabt, also keine Ahnung. Vielleicht warte mal, wie viele Dias hatten wir gehabt? Ich weiß es nicht. Ich hab die ja nicht, du hast die. Ich hab 13 Stück in mich jetzt. Yes. Ich glaube ja. wir hatten nämlich davor 11 gehabt. Zwei Dias, ja, haut ja. hin. Aber ja, auf jeden Fall sein, GG. Ja, ohne Witz, man. GG. Oh, Alter. Alter. Das ist so farb, Alter. aus, ey. Das war halt zu so lustig. Ich habe vorhin den Gap Ultra verschwendet, so weißt du, ich sehe ihn so... Ich einen auch. ...und dachte mir, nee, ich warte lieber auf dich, ne? Weil ich konnte den nicht einschätzen auf den ersten Blick, ob der mich dann gleich mit Lava-Buckets irgendwie wegböllert oder so. Ich weiß nicht. Egal, also, war auf also jeden Fall ein da. nice fight. Ja, der ja. Goldabwehr bei mir war nötig gewesen, weil sonst hätte ich vielleicht drei Herzen, vielleicht hätte er mir auch wegen der Regeneration okay, also oder du so. Hattest, du hattest jetzt 5, ne? Genau. Ja, ah gut, das geht ja noch, ist ja noch relativ solide. Ich ja. dachte echt kurzzeitig, du wärst so auf zwei Herzen oder oh, so. Oh nee. aber ja, ich hatte ich kurz, der hätte ein bisschen rumgelegt, der Dude. Ich grade, ja, ja, ich hab aber auch gerade echt Panik geschoben. Also, dass du drauf gehst vielleicht sogar oder so, das wäre... Und das hätte ich mir nicht verzeihen können, weil ich halt einfach zu weit weg war. Ei, so, kein Ding, solange du den Sieg dann alleine holst. Ja, ja, easy, Mann, easy. <lacht> nee, aber ich hab... Ich Wir sind draußen. Sein. Ich hab ja noch gegen keinen einzigen gefightet im Projekt, Makon. Ja, wir können wieder die Skybasen. Okay. Oh. Oh. oh mein Gott. Das wäre jetzt der niceste Tod. <lacht> das wäre echt zu krank gewesen, jetzt beide erstmal schön sterben an einem Creeper. Oh ah, Mann. Ja, Lava, Lava habe ich schon, ja, ich habe Lava bucket Ja, ich muss mir einen machen, ich habe noch keinen. Warte, ich kipp einfach den Wasser Eimer hier kurz aus, obwohl nee, ich habe sogar noch einen Eimer, warte. Zack, hm. so. Let's go. Ich will mal ein bisschen in die andere Richtung gehen, da waren wir noch gar nicht. Ja, ich habe auch noch die Kürbiskerne und so, mhm. ne? Und äh, ja, wir sollten auf jeden Fall... Wir noch könnten eine Team-Chest in der Mitte machen. Mhm. Auf die wir dann immer zugreifen könnten, das können wir ja schnell machen. Einige waren auch schon im Nether, ne? Ja. Mitbekommen. Äh, sky ja. müssen wir auf jeden Fall auch dran denken. Ja, hier hinten ist halt eine, ne? Hier ja, da sind zwei, ich sehe direkt zwei auf einem Blick. Ja, ich hab Merken meine wir meine uns einfach. Nicht so ja. Oh, ich kann, nicht, ich kann nicht mehr sprinten, weil da hieß eine Kuh. Wo, wo, wo, wo, wo, hä? Ah, okay. Oh, die hat direkt zu Schade Schade, eigentlich, dass nicht noch jemand auf dem Server ist, Mann. Ja, Egal, ich, ich lasse das Hühnchen jetzt einfach. Wir braten das direkt gleich in der Mitte. Was ist TV T, haben wir noch? Wir haben noch vier, okay, wir haben noch vier Minuten. Das heißt, mhm. einfach nur noch braten und, und dann. Ja, danach können wir noch mal eine schnelle Folge aufnehmen. Weil wir haben ja noch eine frei. Und da gehen wir dann einfach mien. Ja, wieder auf Diasuche, mhm. weil wir haben ja noch nicht so viele Dias, Leute. Mhm. Es hm, könnte sich zwar einer an dir Peace machen, aber ob sich das wirklich lohnt, Leute? Ja, ist die andere Frage. Und ich bin ein bisschen überbelichtet in der Cam, aber wie gesagt, ist ja alles recht spontan jetzt gewesen. Hey, wo ist denn ähm, die Mitte? Und oh, die ist, neue, die ist noch ein bisschen, ist ja, hier. die, die braucht noch ein bisschen, ja, ja. ja, lass mal, lass mal ein bisschen weiter weg wieder von der Mitte. Ja, lass einfach dann hier kurz in die Höhle reingehen und braten. Zumindest, dass wir Essen haben. Sicher? Hier ja. Jetzt in die Höhle? ja, wir gehen ja direkt wieder dann weg. Hast ja, du. ja, warte, dann lass hier vorne hin, weil hier sind noch. Ähm. Ja, ich kann halt nicht mehr sprinten. So. Lol, war das hier ein Loot-Drop? Ja, das war ein Loot-Drop. Ja, okay, ich wollte schon sagen. Warte, wurde schon viel lootet? Kann das sein? Ja, ja, wurde der, weil sonst wäre da so ein Ballon dran oder sowas, glaube ich. Nicht unbedingt. Hier ist das Obsidian nicht abgebaut. Okay. Wir können einfach mal reinschauen. Ein bisschen, ja, ja, bau mal ab. Warte, kannst du denn. Um, warte, und ja, kannst du das Essen braten? Ja, warte, ich geb ja. dir nochmal hier. Das, ein das, Table? Also das, das, das war ich immer. Nee habe ich nicht, ich habe noch ein bisschen Holz drin getroffen. Junge, mein Inventory ist so hässlich, ne? Das ist einfach ja. so voll mit irgendeiner Scheiße. Ich werfe auch die Kiste weg. Kiste kann man immer wieder neu machen. Ich habe auch ordentlich ah nee, ich habe ja. Nee, nur zwei okay, nur zwei Eisen. Hat sich nicht ja. wirklich gelohnt, egal. Hat sich echt nicht gelohnt, aber scheiß drauf. Ähm, genau. Hier ist noch das Buch, okay. Was äh, ja, ich noch? hier mal drei Stück auf. So, dann packe ich hier Kohle rein, hier Kohle. Hast du noch Kohle? Äh, ja, ich habe noch ein Stack. Ich, noch ich hab noch ein Stack. Na, passt. Ja, ja, das reicht aus. Okay, dann hau ich hier was rein. Ah, ich habe ja sogar noch Steaks. Ach, die habe ich von ihm wahrscheinlich. Kann sein. Ich wollte wollt gerade sagen. Weil ich habe sechs Cooked äh, Pork Shop und ich hab äh, Steaks, 27 Stück. Ich gebe dir mal welche. Aber ja, hier habe ich noch was reingedroppt. Ja, oh! Ja, äh, ja ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das hat er gekroppt. <lacht> oh, ich habe kurz Lava platziert, weil ich essen wollte. <lacht> Bitte nicht. So, okay, erstmal Dirt wegschmeißen hier. Okay. Weil ich habe genug Gravel. ich habe einfach drei Stacks Eisen. Unverarbeitet, ne? <lacht> ich ich habe auch, hab auch noch... Ich habe anderthalb Stacks Gold, also ich weiß nicht, ne, wir könnten ja. auf jeden Fall noch was ja, machen. Gold habe ich... Oh. ich war das. Ich war das. Ah, okay. Gold habe ich, äh, wo habe ich ihn jetzt? Mein ganzes Gold, hä? Ach, da. Ich habe 41 unverarbeitet und 11 gebrannte. Ja. Gold. Nuggets. Ich habe das Ding rausgenommen, dann ja, können wir direkt weiter. Ja. Das äh, die kann ich nicht weit. auch sein. ich habe bin dem wohl hier, das Das <lacht> Hühnchen, Nein. kannst du kurz noch Also oh, Ich habe einfach noch unter Stress geduscht, Leute. <lacht> Deswegen sehe ich so ein bisschen falsch. Ja, äh, da ist noch, äh, Hühnchen. Ja, okay. ja, ja, hab ich. nein lass mal drin. kurz einmal die Richtung ein bisschen zur Mitte und dann einfach in die andere Richtung, weil da waren wir noch gar nicht. Ja. Vielleicht haben die Leute da noch wenig gemacht. Ja, ja, das kann sein. Alter, ey, ey mein Herz, Digga. Junge, ey, mein, meine, mein Herz hat auch so gepumpt gerade. Ich mhm. habe es echt gemerkt, es war echt intens, obwohl es nur einer war. Ich habe halt echt mega die, mega die Aufregung geschoben mhm. gerade. Weil ich echt dachte, dass dass der vielleicht doch noch gefährlich wird. Ja, ja. Ey, am kurzem Moment kurz war der mir halt echt gefährlich gewesen, weil der echt gut gedrückt hat. Ja. Ah, der arme Dude. Ja, aber es muss halt sein. Ja, ah, ja, klar. War halt ein ich bisschen schon selbst schuld gewesen, muss man aber ja. auch sagen. So. Aber Leute, so ist das Projekt halt, das ist ein PvP-Projekt, man muss halt wirklich Kills machen. Ja. Und ich meine, Leute, Farming ist wichtig, klar, aber Ja, auf jeden Fall. Kämpfe sind aber halt auch nice. Nur Farming ist halt auch langweilig, Eben. aber wir werden halt trotzdem zusehen, dass wir jetzt erstmal auf gute Dias-Rüstung gehen als ja. nächstes und dann wieder fighten. Weil, ich weiß nicht, wie viele Dias haben wir jetzt? Elf Stück, ne? Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, so also, damit können wir halt... Ja, 13 Dias, eine Brustplatte oh, und einen Helm. In Sekunden ja, ja, warte, da ist ein, ja. ein Creeper. Ja, ja, lass hier hinten hin. Ja. Wir gehen einfach hier no, okay. Hier ist noch einer. Okay, ich gehe hier zu Baum. Okay. Ich wurde auch gekickt. So, jo. Bin runter. Dann würde nice. ich sagen, war es das mit der Folge, Leute. Äh, wir hoffen, sie hat euch gefallen. War ja mal ein bisschen äh, ja, nicer ich mal sagen, als die Folgen davor. Äh, wenn ja, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Würde uns auf jeden Fall freuen. Schaut, wie gesagt, bei Kevin vorbei, schaut ja. bei den anderen Teilnehmern vorbei. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ja. Bis denne und Bis Tschüss Tschüss.